Mein Name ist Christian Walter von Tradewohler und äh, heute würde ich Ihnen gerne etwas äh, über den Optionshandel erzählen. Das heißt, äh, wir haben uns mal einfache vier Formen rausgesucht. das wäre der Long Put, Short Put, Long Call und der Short Call oder wenn man sagt, kauf, der gekaufte Call und verkaufte Call. Beim Short Call äh, kann man gleichzeitig noch den Credit Call mit einbeziehen. Das sind die Formen, über die wir heute mit äh, ein paar Beispielen Ihnen Informationen näher bringen möchten. Wer hierzu ähm, tiefergehende Details ähm, sehen möchte, kann sich unser Video-Tutorial auf der Webseite bestellen. Da finden Sie wirklich alles äh, von A bis Z, wie man in den Optionshandel einsteigt, was wichtig ist von Plattform ähm, bis zur richtigen Auswahl. Schauen Sie auf unsere Webseite, da gibt es für Einsteiger und Fortgeschrittene das jeweilige Video-Tutorial. Als erstes starten wir mit dem Long Call. Hier haben wir einmal das Beispiel der NIO-Aktien, Elektromobilhersteller aus China und wir sehen, der Wert ist seit Ende Juni, Anfang Juli extrem nach oben gegangen hier wollen wir einfach mal Ihnen darstellen, wie das Ganze im Vergleich mit einem Aktienkauf ausgesehen hätte. Dazu nehmen wir einfach mal ein fiktives Beispiel, wir sind hier bei einem Kurs von 7 und 8 Dollar, das heißt, wenn Sie jetzt 100 Aktien kaufen, müssen Sie 800 Dollar bei der Aktie investieren. Das heißt, Sie stehen im Prinzip beim Aktienkauf mit 800 Dollar im Risiko. Allein theoretisch kann die Aktie auch gegen 0 tendieren oder sehr stark fallen. Beim Options-Trade, wo wir gleich bei einem der Vorteile sind, wenn ich jetzt eine Kohleoption kaufe, weil ich hier sehe, wo es bei 8 liegt, dass die Wahrscheinlichkeit vielleicht sehr hoch ist, dass es auf 10 steigt. Hätten Sie ein Investment von vergleichsweise je nach Laufzeit von 100 Dollar? Das heißt, Sie stehen natürlich mit einem viel kleineren Risiko dem gegenüber, als wenn Sie die Aktie direkt kaufen würden. Nachteil ist natürlich, wenn das Ganze nicht wie hier stark steigt, wird Ihre Aktienposition, sage ich mal, sich nicht bewegen. Die 800 Dollar bleiben weiterhin als Investment. Hier bei der Option haben Sie eine Laufzeit. Das heißt, eine Option hat einen Ausübungspreis und eine Laufzeit und umso ähm, kürzer die Restlaufzeit ist, umso ähm, stärker wird natürlich auch der Wert der Option dann ähm, gegen Null gehen, sollte der Ausübungspreis nicht erreicht werden. Und als Beispiel hier für den Call können wir mal eins wählen, wir haben hier so die 10,50 Dollar Marke. Wenn ich jetzt eine Call-Option mit dem Ausübungspreis auf 10,50 kaufe, was passiert? Wir haben drei Szenarien, können wir sagen, der Kurs fällt uns bleiben die 100 Dollar gegen komplett verloren, die Option geht gegen Null, Es geht seitwärts. Das heißt, hier haben wir natürlich auch den Fall, das geht auch gegen Null, weil unser Ausübungspreis nicht erreicht ist und der Fall, der Ihnen natürlich dann den dementsprechenden häufig sehr hohen prozentualen Gewinn auf das Investment beschert, die Aktie steigt dementsprechend stark und das hat ein vergleichsweise geringes Risiko. Also es macht wirklich Sinn, wenn Sie Aktien haben wo Sie denken, das wird nur ein Zeitraum X, können Sie ja frei, frei wählen. Laufzeiten sind auch flexibel, bis fast zwei Jahre Laufzeiten, die Sie wählen können. Dass Sie da wirklich in eine Call-Option einsteigen, gerade wenn Aktien auch etwas teurer sind, sind Optionen dann häufig eine günstige Alternative, weil sie halt nicht so stark ins Risiko gehen. Anders, wenn ein Wert sich wenig bewegt oder wirklich tendenziell eher ein Wert für eine Seitwärtsbewegung ist, dann macht es natürlich meistens Sinn, über eine andere Optionsstrategie nachzudenken oder halt vielleicht noch die Aktie zu kaufen, aber bei wirklich volatilen Titeln, die jetzt in kürzerer Zeit vielleicht einen starken Anstieg ähm, ermöglichen, macht es wirklich ähm, durchaus Sinn, hier in eine Kohleoption einzusteigen, wie gesagt, Vorteil geringe Investitionen, ähm, hoher prozentualer Gewinn, wenn es in die Richtung geht, Nachteil, ähm, Sie haben mit dem Zeitwertverlust zu kämpfen, das heißt, wenn jetzt nichts passiert, wird die Option wertlos und ähm, natürlich muss es auch den dementsprechenden Preis ausgewählt haben, dafür hängt auch ähm, schlussendlich auch Ihr Einstiegspreis ab. Das heißt, wenn wir hier etwas ähm, riskanter reingegangen wären und sagen, es steigt auf 15, zahlen Sie noch ein paar Cent, das heißt, Sie können dann wirklich exorbitante Gewinne erzielen. Wir hatten glaube ich in den letzten Wochen, das größte war mal 1000% an einem Tag, da ist eine Aktie ähm, an einem Tag über 20% Prozent gefallen oder gestiegen und das Ganze ist natürlich dann dementsprechend auf der Option exorbitant nach oben gegangen. Das mal als kurzes ähm, Exkurs zum Long Call. Als nächstes Beispiel wollen wir auf den Short Call oder auf einen verkauften Call eingehen. Wenn Sie sich gerade noch einmal an den Long Call bei der Aktie NIO erinnern, dort hatten wir ein Investment von 100 Euro und 100 Dollar angenommen und mehr als das können Sie im Prinzip auch nicht verlieren. Das heißt, das ist auch nochmal ein Vorteil von einem Long Call, dass Sie ein begrenztes Risiko haben. Beim Short Call ist es ganz wichtig, das ist eigentlich die größte Risikoklasse. Wenn wir jetzt hier einmal das Beispiel Kraft Heinz nehmen, Sie legen sich im Prinzip jetzt fest, zu welchem Preis wollen Sie die Aktie verkaufen. Das macht natürlich Sinn, wenn Sie die Aktie halten. Das ist immer beim Thema Credit Call. Ansonsten würde ich für den Anfang Short Calls oder leerverkaufte Calls generell eigentlich nicht empfehlen, weil sie ein wahnsinnig hohes Risiko haben. Bei Kraft Heinz gab es in der Vergangenheit ein gutes Beispiel, wo Kraft und Heinz zusammengegangen sind. War es im Prinzip so, die Aktie ist über Nacht ähm, 10, 20 Prozent ähm, gestiegen und damit haben sie auch ein unbegrenztes Verlustrisiko, weil nach oben kann die Aktie immer weiter steigen. Und äh, wenn sie jetzt, ähm, nehmen wir ein Beispiel hier, eine Kohleoption verkaufen auf 35 oder 35,50. Dann kriegen Sie dafür eine Prämie und das ist Ihr fester Profit. Das heißt, mehr als diese Prämie können Sie nicht generieren. Aber wenn jetzt natürlich das Ganze extrem nach oben steigt, auf 40, 50, dann geht diese Call-Option quasi nicht ins Unendliche, aber sie kann sehr, sehr stark in die Verlustzone kommen. Das heißt, Sie haben natürlich ein extrem schlechtes Chance-Risiko-Verhältnis, gerade wenn es über Nacht passiert. Deswegen würde ich das Beispiel jetzt einmal auf den Credit Call ja anpassen, dass wir sagen, wir haben die Aktie. Das ist ein ganz gutes Beispiel, weil hier in diesem Depot ist auch Kraft Heinz schon ähm, als Aktie hinterlegt. Und ich kann jetzt sagen, ich möchte ähm, Kraft Heinz zu einem Preis verkaufen. Nehmen wir mal die 37 hier oben. Und da ich die Aktie halte, ist es für mich kein Problem. Ich lege mich jetzt nur schon fest auf den Preis, auf den ich die Aktie verkaufen möchte. Wir bekommen dafür eine Prämie. Wir können jetzt sagen, wir nehmen 100 Dollar für Verkauf der Option auch eine Laufzeit von zwei, drei Wochen oder etwas länger wahrscheinlich bei 37. Das heißt, was passiert? Und vielleicht machen wir es hier, was passiert? Das heißt, es gibt auch wieder die drei Szenarien, geht das Ganze hier nach unten, geht das Ganze hier nach unten, die 100 Dollar Prämien bleiben wir erhalten, die kriege ich in jedem Fall, geht das Ganze seitwärts, so wie es jetzt hier letzten Wochen ging, dann bleibt es auch, die 100 Dollar Prämie bleiben wir erhalten und geht es nach oben, dann bleibt mir die Prämie auch erhalten, nur dann muss ich natürlich zu dem Preis verkaufen, den ich festgelegt habe von 37. Ist natürlich für Sie kein Problem, wir sehen hier der Einstieg bei Kraft Heinz war um die 35, somit habe ich trotzdem nochmal 2 Dollar Gewinne auf die Aktie erzielt, aber da sehen Sie schon, das Risiko ist halt wirklich bei starken Anstiegen, wenn Sie die Aktie nicht besitzen, dann gibt es hier dieses Problem dass sie natürlich sehr, sehr stark in die Verlustzone kommen. Deswegen Credit Call, ganz, ganz interessantes und wichtiges Thema. Gerade wenn Sie jetzt Aktiendepots, Buy-and-Hold für Langzeitinvestments durchführen, können Sie das fast wie eine Art Dividende ansehen. Sie kriegen immer wieder Prämien und das Spiel mit diesen 100 Dollar kann ich so lange fortführen, bis mein Verkaufspreis, den ich mir jetzt festgelegt habe, erreicht ist. Somit kann ich immer wieder Prämien generieren und das kann ich auch die verschiedensten Laufzeiten durchführen. Und im Prinzip, was wir vorhin als Vorteil hatten, wirkt jetzt hier für uns als Nachteil. Das heißt, wir hatten bei einem Long Call einen unbegrenzten Gewinn. Das heißt, hier ist, haben wir ein unbegrenztes Verlustrisiko. Auf der anderen Seite, der Zeitwertverlust, der läuft für uns. Das bedeutet im Prinzip, wenn nichts passiert und es geht seitwärts, wir verdienen jeden Tag ein paar Cent, weil die Prämie weniger wert wird. Somit hat man eigentlich immer, den, das sagt es ja im Prinzip auch schon, bei dem Kauf der Call Option die umgekehrten ähm, Vor- und Nachteile wie bei einem Verkauf, das ist im Endeffekt komplett konträr. So können Sie die Vor- und Nachteile hier eigentlich ähm, spiegeln, äh, wenn Sie das für einen Short-Call anwenden. Aber für Sie als Einsteiger wäre es wirklich sehr gut, hier mit einem Credit-Call, also mit einer gedeckten Call-Option zu arbeiten, weil Sie die Aktien besitzen und sich nur vorher festlegen, wollen Sie die verkaufen, nehmen wir jetzt Kraft Heinz zu 37 Dollar. Das können Sie bei jeder Aktie machen, wo Sie mindestens 100 Stück halten. Als nächstes kommen wir zu dem Long Put, also zu einem Kauf einer Put-Option. Erst einmal Put-Option ist, ähm, Verkauf sich einen Verkaufspreis zu sichern für eine Aktie in der Regel oder für ein ähm, anderes Produkt gibt es natürlich auch Optionen, um, wo sie davon ausgehen, dass jetzt ein Wert fällt. Also Put setzt generell auf fallende Kurse. Wir haben hier einmal ein Beispiel von Wirecard und nehmen jetzt einfach mal an, wir sind hier an der Phase kurz vor dem Einbruch. Wenn Sie jetzt auf fallende Kurse ganz normal mit der Aktie setzen, verkaufen Sie die Aktie ja leer. Wenn wir jetzt hier von 100 Euro ausgehen und Sie verkaufen 100 Aktien leer, sind Sie natürlich irgendwo mit 10.000 Euro gebunden, sogar etwas mehr. Bei dem Leerverkauf zahlen Sie ja auch Zinsen auf den Leerverkauf auf den der Aktie. Und das bedeutet natürlich dementsprechend auch wieder ein sehr großes Risiko. Ähnlich wie wir es auch bei dem ähm, Long Call vorhin schon mal dargestellt hatten, weil bei einer Put-Option, wenn ich jetzt äh, vermessen gewesen wäre, ist natürlich im Nachhinein immer jetzt leicht zu sagen, aber fürs Beispiel ist es glaube ich ganz gut und hätte gesagt, okay, Wirecard ja fällt hier irgendwie unter die Marke von 70 Dollar, hätte ich vergleichsweise für diese ähm, gleiche Größenordnung ähm, 200, 300 ähm, äh, Euro bezahlt, meine Put-Option zu ähm, erwerben, also einen Put zu kaufen. Und hier haben wir das gleiche Szenario. Wir haben in drei Fälle. steigt die Aktie, also geht es hier nach oben, wird meine 200 Dollar nach der Laufzeit, die eine Option hat, dann wertlos verfallen. Das gleiche Prinzip auch seitwärts. Man kann sich auch merken, solange der jeweilige Ausübungspreis nicht erreicht wird, also bei einem Put muss es natürlich darunter gehen, ähm, verdienen Sie in der Form dann kein Geld. Das heißt, wir erwerben, oder kommen hier nur, einen guten ähm, Profit, eine gute äh, Performance, wenn das Ganze deutlich hier unter die 70 geht und das mit dem kleinen Investment. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Wert haben, wo Sie vermuten, hier gibt es mal eine, eine große Möglichkeit für einen Einbruch, dann wirklich versuchen Sie über den Put zu handeln. Man muss natürlich auch dazu sagen, ähm, gerade auch im deutschen Markt, dass man natürlich nicht alle Aktien leer verkaufen kann. Deswegen ist eine Put-Option eine sehr gute Möglichkeit, erstmal nicht um das Depot abzusichern, sondern auch von fallenden Kursen zu profitieren, ohne jetzt irgendwo ein größeres Investment äh, zu tätigen. Gleiches wie vorhin beim Long Call, auch hier ist es so, Sie haben den Zeitwertverlust, der gegen Sie läuft. Also in diesen zwei Fällen, wenn nichts passiert, wird die Option natürlich wertlos verfallen. Aber wenn es dann mal wirklich hier so ein Extrembeispiel gibt, äh, werden Sie hier zigtausend Prozent auf so eine Put-Option äh, bekommen, weil wir haben nur ein kleines Investment. Und Sie müssen sich das so vorstellen, wir haben eine Option, die wir uns zu ähm, einem Preis von 70, also zu einem Verkaufspreis, sichern. Das heißt, am Ende der Laufzeit ist es auch recht leicht zu sagen, wo ist unser Gewinn. Wir sind jetzt irgendwie bei 2 Dollar von Wirecard. Dann nehmen wir einfach die Differenz von 2 Dollar zu den 70, unserem Ausübungspreis. Das heißt, ähm, wir haben dann 68 Dollar mal Faktor 100, also eine Option entspricht immer einer Aktienanzahl von 100, das heißt wir hätten dann 6.800 Dollar, ähm, was der Wert der Option wäre, wir müssten natürlich unseren dort ziehen. sie hätten dann 6.600 Dollar Gewinn gemacht mit einer Investition von 200. Also das ist halt der Riesenvorteil, Sie haben kleine Beträge, kleine Investments, können durchaus, das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber riesen Riesengewinn erzielen, wenn es deutlich in die Richtung geht. Gerade zur Quartalszahlen oder auch Biotech-Firmen sind da vielleicht manchmal interessant, wo man sagt, okay, ist mir zu riskant mit der möglichen Aktie zu arbeiten, weil sie echt toll ist. Dann können natürlich Optionen hier ein sehr gutes, ja, eine sehr gute Möglichkeit darstellen, das zu umgehen, ohne in großes Risiko zu einzugehen. Also Vorteil, wenig Investment. Große Performance-Möglichkeit, wenn es in die Richtung geht. Nachteil natürlich, wenn nichts passiert, verlieren Sie das investierte Kapital durch den Zeitwertverlust und ähm, ja, im Prinzip muss man sich auch irgendwie auf einen Ausübungspreis ähm, einigen. Das sind glaube ich so die Anfangshürden. Man sieht sehr viele Zahlen, die man bei Optionen hat, von Ausübungspreis bis Laufzeit, da sich zurechtzufinden. Das soll eigentlich genau das sein, was wir dann auch in unseren äh, Optionsvideos äh, Ihnen wirklich Step-by-Step äh, Step beibringen wollen. Jetzt kommen wir zum letzten Thema, dem Short-Put oder dem Verkauf einer Put-Option. Hier haben wir einmal das Beispiel von American Airlines ausgewählt, da die ja auch in den letzten Monaten recht stark betroffen worden und recht stark gefallen sind. Short-Put ist für mich eine gute Möglichkeit, um Aktien günstig zu erwerben. Jetzt kommen wir zum letzten Thema, dem Short-Put oder dem Verkauf einer Put-Option. Ja, wir haben ja einmal das Beispiel von American Airlines ausgewählt, da die ja auch in den letzten Monaten recht stark betroffen waren und recht stark gefallen sind. Shortput ist für mich eine gute Möglichkeit, um Aktien günstig zu erwerben. Das heißt, man hat hier die Variante zu sagen, die 10-Dollar-Marke. Das heißt, wenn Sie jetzt American Airlines zu so 10 Dollar erwerben möchten, können Sie natürlich hier eine Limit-Oder setzen und warten, bis der Preis die vielleicht hier im Mai mal unter 10 Dollar geht. Bei einer Put-Option, wenn wir uns gerade nochmal das letzte Beispiel erinnern, ähm, legen Sie ja den Verkaufspreis fest, wenn Sie sie kaufen. Und jetzt haben wir die doppelte Negation, das heißt, Sie verkaufen eine verkaufs oder. Das bedeutet, wenn der Preis hier darunter fällt, bekommen Sie die Aktie, wenn Sie das möchten, zu diesem Preis eingebucht. Und dafür bekommen Sie eine Prämie. Gerade eben hatten wir gesehen, wir bezahlen etwas, wenn wir einen Put kaufen. Bei einem Verkauf einer Put-Option erhält man eine Prämie. Und das ist momentan bei American Airlines immer noch ähm, ja, echt gut. Wenn ich jetzt auf zwei, drei Wochen mal eine Put-Option nehme, kriegen sie um die 50 äh, äh, Dollar für 100 Aktien, muss man sagen, also 50 Cent pro Aktie. Und wenn Sie jetzt hier sehen, wo der Preis aktuell ist, ist das eine Rendite von 5%. Das heißt, was kann passieren? Ich sichere mir den Preis von 10 Dollar. Jetzt ist es so, wenn die Aktie hier steigt. Bleiben Sie natürlich hier, kriegen Sie 50 Dollar. Passiert auch nichts, Sie kriegen keine Aktien. Wenn das Ganze seitwärts geht, ist das gleiche Prinzip. Sie bleiben mit der Prämie von 50 Dollar, erhalten auch keine Aktien. Und interessant wird es im Prinzip dann, wenn es äh, unterhalb dieser Marke fällt, in der Laufzeit natürlich, äh, die man nur beachten muss, weil dann diese 50 Dollar wird Ihnen in jedem Fall erhalten bleiben, also in allen drei Fällen. Aber wenn es unter 10 Dollar fällt, haben Sie im Endeffekt dann die Pflicht, die Aktie zu 10 Dollar zu kaufen. Das heißt, man kann sich hier günstig ein Aktienportfolio aufbauen, wenn man 100 Stück pro Aktie handeln möchte. Dann kann man einfach nur zu so niedrigen Preisen unterhalb des aktuellen Kurses put verkaufen und generiert dadurch Prämien und sichert sich eigentlich einen relativ niedrigen Einstiegspreis so dass für mich eine Short Put Option eine Einstieg, eine günstige Einstieg für eine Aktie darstellen und ähm, dies sowie viele weitere Details wie schon gesagt finden Sie wirklich dann detailliert in unserem ähm, Video Tutorial für Einsteiger und Fortgeschrittene, wo wir genau diese vier Basisformen, die wir jetzt nur sehr kurz und rudimentär erläutern konnten, detailliert für die jeweilige Plattform, die Sie nutzen, ähm, Ihnen näher bringen und Ihnen genau zeigen wie Sie das Step-by-Step durchführen. Step schauen Sie auf unsere Webseite, da finden Sie noch mal eine genaue Beschreibung zu den jeweiligen Videos und dann auch dementsprechend auch die Handouts, die dazu verfügbar sind. Um keines unserer nächsten Videos zu verpassen, subscriben Sie bitte hier zu unserem Channel. Somit sind Sie immer auf dem neuesten Stand und verpassen keine.